Ich habe nun schon bei mehreren Waro-Projekten mitgespielt. Allerdings dem Sieg war ich doch immer noch recht fern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche dringend eine Taktik. Und zwar nicht irgendeine Taktik, sondern die Taktik von einem wahren Profi. Wer fällt dir so als bekannter Minecraft-Profi ein? Basti.GHG Deswegen habe ich mir die erste Folge warum bei Basti.GHG angeguckt und mir genau eine Liste geschrieben mit den einzelnen Dingen, die er in dieser Folge getan hat. Damit wir einfach genauso gut spielen können wie er. Um uns den Sieg bei diesem Projekt Endlich zu sichern. Also, du weißt unsere, unsere Taktik, ja? Ähm, kannst du so ein cyberpunk machen mit Smart C, Danke. Erstes Achievement. Oh mein Gott. Hier ist ein Pferd. Hä? What the fuck? Bei mir ist ein blieges Pferd, siehst du's? Schling? Ich es. Da Basti direkt nach Projektstadt erst einmal zu einem Birkenbaum rennt, haben wir uns auch extra eine Richtung ausgesucht, in der ein Birkenbaum liegt. Hier ist einfach niemand bei uns. Hey, hier ist per real keiner, wir müssen nicht weiter rein, hier ist keiner. Pilzen mitnehmen für Suppe? Ja, ja, mach, mach, mach, mach. Also das war ich von der taktik das ist nicht gut. Holen. Blumen auch mitnehmen. Blumen sind wichtig für, äh, äh, mein Haus später. Da das erste, was Basti in diesem Projekt zu sich nahm, ein Chicken war, war es auch sehr wichtig für uns, ein Chicken zu finden. Wir brauchen Chicken. Digga, wir haben Sups. Äh, wir brauchen ne, Schicken, das ist die ne, Taktik ne, der ne, Gewinner. Was sie Gagge weiß, wie es geht. Pinkes Schaf. Digga, wir haben jetzt schon Eisen, ne? Digga, das ist eigentlich ziemlich gut, was wir gerade haben, ne? Oh nein, jetzt sind wir viel ist zu ernst, Junge. Ja, weil es gerade gut läuft. Ey, ich schwöre, wir verlieren hier gleich, weil wir keine fucking finden. Also eigentlich müsste ich halt, weil das hat auch gemacht, wird der Wolle die Cave zugebaut. Das ist wichtig. Ey, brenn, wenn den Stein bitte. Nein, aber guck mal, der hat es auch gemacht, dass man das extra sieht, dass hier jemand ist, weil, die trauen die, weil da trauen die sich nicht. Deswegen hat er auch Wolle in die Höhle gemacht, um den Eingang zu versiegeln, weißt du? So, Minecraft sonst uns eingestellt, Checkliste abgehakt. Wir bauen, wir bauen aber noch ein Haus in diesem Ding. Wir müssen ein Museum bauen, wo die rosa eine Wolle reinkommt. Oh mein Gott. Ey, wir sind sowas oh von Gott. keine Varos-Spieler. Ja, ähm, ich bin zurück und mache jetzt auch mal die Rüstung, weil ich mach ein bisschen Schiss ohne der Rüstung. Ich mache mal für uns beide schon mal Hose und Brustplatte. Okay, nice. Ich, jetzt fühle ich mich schon mal viel, viel sicherer. <lacht> Junge, wieso hab ich kein hey, Shield? Ja, weil. Äh, falsche Version. Ja, ich weiß. Das ist so bad. Ich will ein Shield nutzen. Oh, sick sick sick sick sick sick Ich bin ziemlich sicher, dass ich den Namen gesehen habe Ja, wir sind full iron, Digga, Wir eigentlich können mal rausgehen Scheiß doch drauf, kommt doch Come at me, Bro Oh, das ist eine Kuh <lacht> Ich hab mich grad echt erschrocken wegen der Kacke. Digga Wir sind Scrabble Squid, wir müssen unsere Dominanz in der Squid Family beweisen Los, jeder killt einen Squid For real, wir gehen weiter, mein, wir gehen weiter, mein Der eine hat Dias Ey, for real, ich schwöre, wenn wir sterben, dann nur wegen fucking Chicken, weil wir keine Chicken gegessen haben Weißt du, guck, es das heißt ja auch Rinner Rinner Chicken Dinner. Don't listen chicken! Oh, oh, oh, oh! Ja, ich brauche eine neue Picke und ich habe kein Holz. Okay, wir müssen noch Kürbisse mitnehmen fürs End. Schon wieder Eisen, oh mein Gott, so viel Eisen. Ey, wir müssen unbedingt Amboss machen, by the way. Und nur noch fünf Eisen müssen durchsmelten. Ja, ich Den ein paar Text. Oh mein Gott, ich will einfach oh. einen Müllloch graben und ich grabe einfach vollkommen random auf Eisen dabei. Who's that Amboss? Um <lacht> Who's that Pokémon Amboss? Bei Ram ist gerade aufgefallen, der amboss um bringt ist auf gar nicht so erst erst ist ein Enchanter. Aufnahmezeit ist abgefallen.